Gary Meyer zur Bodensee-Friedenskette am 2. Oktober 2022. Die Menschen ins richtige Licht rücken. Ja, zu unserem Interview auf Kla. TV begrüße ich Gary Meyer aus Konstanz. Ja. Schönen guten Tag. Grüße euch alle. Gary, beim letzten Mal sahen wir uns bei der bodensee 2020, die du mit vielen anderen auf die Beine gestellt hast. Das war ein richtiges Teamwork. Yes. Und ich denke noch sehr gerne zurück an diese friedliche und auch verbindende Atmosphäre mit meinen Kindern dort. Es war ein Treffen wie mit lauter Freunden, so vom Feeling her. Zwischenzeitlich gab es aber, wie du mir geschrieben hast, auch ein paar unschöne Dinge. Das meint, die Spaltung hat auch vor der schönen Bodenseelandschaft keinen Halt gemacht. Gary, was genau lief da und wie kam es dazu? Ja gut, das ist natürlich der Zeitgeist. Die Menschen sind nicht so im Frieden. Jetzt kommt noch die äußeren Umstände dazu mit Konflikten, die es ja schon immer gab, Krieg. Und es ist ja nicht nur die Ukraine, sondern es ist ja vieles andere, was läuft. Gerade heute Aserbaidschan und Armenien. Und was im Großen ganz oben passiert, passiert im Kleinen bei den Menschen, im Inneren leider auch. Das ist Das Hauptproblem von uns Menschen ist ja der Neid, die Gier. Und da muss sich jeder jeden Tag immer die Frage stellen, bin ich im Frieden, bin ich nicht im Frieden? Und mir ist aufgefallen, es ist ja schon zwei Jahre her. Ich habe mir damals vielleicht nicht so viel Mühe gegeben, weil ich dachte, ja, wir machen jetzt alle, wir sind alle auf der Straße. Es ist sehr schön und wir sind eine ganz starke Menschenfamilie und Gemeinschaft. Aber die Wahrheit ist, dass auch da wieder so der Neid und ja, und andere Dinge, diese Bühnenhascherei äh, von vielen, die Wichtigtuerei von anderen. Im Vordergrund stellen auch politische Hintergründe, die für mich auch manchmal gar nicht so nachvollziehbar sind. Oder auch äh, wirtschaftliche Gründe. Manche wollen Bücher verkaufen, andere wollen Songs äh, auf, auf den Markt bringen. Und andere, die wollen einfach nur diese bessere, schönere Welt schaffen. Und da muss man die Menschen noch mal ein bisschen darauf hinfinden, was sind wir Menschen, was können wir, wer wollen wir sein in der Zukunft. Und dafür gibt es jetzt halt wieder diese Friedenskette. Gary, diese ganzen Aufwände, die du da machst, mit deinem Team so eine Bodenseefriedenskette auf die Beine zu stellen, das machst du alles in deiner Freizeit. Das machst du alles ja just for fun, unentgeltlich, ist ja eine Rieseninvestition. Da würde uns interessieren, was treibt dich an? Was ist deine Message? War, wofür schlägt dein Herz? Ich bin ein glücklicher Mensch, weil ich habe die weltbesten Eltern gehabt. Ich bin auch in einem Land aufgewachsen, das mir alle Möglichkeiten gab, meinen Berufswunsch ausüben zu können. Das habe ich auch wirklich gemacht. Stuntman, Sportlehrer, Motorradmechaniker. Ich habe die Länder bereist, ich habe meine Bäume gepflanzt, jetzt ganz neu brandaktuell aktuell Du hast recht, ich habe acht Firmen, ich habe eigentlich gar keine Zeit für das, aber ich bin so dankbar dem Leben, das mir geschenkt wurde und dass ich das so leben durfte. Und ich habe auch eigentlich, es würde mich nicht stören, wenn ich jetzt morgen die Erde verlassen müsste. Und das, was ich jetzt aber noch mache in dieser Zeit, weil sie ist nicht unendlich, ich habe vielleicht noch 20 Jahre, vielleicht 10 Vielleicht aber auch 40, 50 Jahre, wenn ich das beherzige, was ich an euch weitergeben möchte. Gesund leben, eine gesunde Einstellung. Und ich sehe als Visionär, der auch Filme macht, ein Filmemacher ist immer ein Visionär irgendwo, er hat ein Drehbuch, dann schaut er das Ton, Schnitt, alles, Landschaft stimmt und streitet dann immer in seinem persönlichen Team. Und ich habe so einen Film, den ich euch zeigen möchte, den ich gerne erleben möchte. Und das motiviert mich. Ein Film von friedlichen, tollen Menschen, die ich jetzt im Vorfeld erstmal begeistert ha habe. Es sind wirklich tolle Leute hinter mir, die auch gestern in einem Zoom-Meeting um 23 Uhr immer noch äh, ein Lächeln im Gesicht haben und reden. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich die Begabung habe, Menschen mitzunehmen und andere Leute zu begeistern. Und dass wir da was Tolles auf die Beine stellen können, aus Dankbarkeit heraus, weil ich das alles erleben durfte, überall in der Welt. Zu Hause zu sein, Brüder und Schwestern in der ganzen Welt zu haben und diese Länder, diese Menschen, diese verschiedensten Kulturen, egal ob Südamerika, Afrika, Asien, haben mich schon immer begeistert und das soll jetzt in meinem Leben und auch hier bei dieser Friedenskette Einklang finden. Keine Spaltung, kein Rassismus. Menschen sind sehr wertvoll, auch mit ihren Schwächen und mit ihren ja, Gegebenheiten, die sie halt haben und ihren Eigenschaften. Man kann die Menschen ein bisschen formen, aber es steckt in jedem Menschen selber, dass er ein, ein, ein Diamant ist. Und äh, das möchte ich den Leuten bewusst machen. Ihr seid alles Diamanten, ihr glänzt in der Sonne. Und wenn ihr allein seid, dann glänzt ihr zwar, man sieht es nicht, dann lasst euch doch polieren von anderen Menschen und euch in ein gutes Licht rücken. Und die Friedenskette wird uns Menschen in ein gutes Licht rücken und daran glaube ich. Am 2. Oktober soll das stattfinden. Was genau findet da statt und wie kann man sich dort einbringen? Ja, also ein, fangen wir mal damit an, damit es überhaupt stattfindet, das Einbringen. Wir haben viele Ideen zusammengebracht, Erfahrungen von meinem ganzen Leben, von vielen Weltrekordreisen in, auf verschiedensten Kontinenten, Extremreisen, wo ich bei den Menschen gelebt habe. Dieser Erfahrungspool, der ist hier eingeflossen, genauso 35 Jahre Selbstständigkeit mit mehreren Unternehmen. Und dann diese zwei Jahre, ich war ja davor schon auf Bühnen, ich habe schon viele Vorträge davor gehalten. Und dann musste ich oder durfte ich das machen, ähm, ja, so wie hier bei euch und bei meiner Familie hier im Fernsehen äh, sprechen zu dürfen. Und das ehrt mich sehr. Und das ist alles da eingeflossen. Viele Menschen sind jetzt zusammengekommen. Wir haben am Bodensee eine Aktionsbühne und das ist die Natur. Das ist der See. Das ist auch unser Logo, wenn ich mich mal größer mache, der See in der Mitte. Es geht um die Friedenstaube, die ist hier. Und es geht um uns, Menschen. Findet ja. euch hier oben wieder. Und das ist das Konzept, wo ich mein, mein, den Rest meines Lebens einfach leben möchte. Im Frieden mit Menschen und mehr. Weg vom Digitalen in das Analoge, in die, Na, in die Natur. Die Natur ist nicht digital, wird sie ja auch nie sein. Und die Natur ist immer der Chef. Und so konnte ich Menschen begeistern, wie die, die Triechler aus der Schweiz, die Triechler aus Österreich, Unternehmer, ähm, sehr viel esoterisch veranlagte Menschen, die das Kraftzentrum, das Chakrazentrum Bodensee besuchen wollen und von daher einen ganz klaren Sinn drin sehen, von weit, weit her aus ganz Europa zum See zu kommen. Und wir wollen, wir wollen unseren Unmut kundtun. Wir haben ein sehr gutes Marketing gemacht. Das ist ein Hobby von mir. Und ich habe schon vor einem guten Dreivierteljahr angefangen, kleine Flyer zu machen. Und da kommen die Themen auf den Tisch, Vorbilder. Politiker sollten Vorbilder sein. Sie sollten auch von der Basis von uns irgendwo mal in der Pflege gearbeitet haben, im Handel, im Handwerk oder jetzt die Senioren. Das ist im Moment der, der, der neueste Flyer. Wir sollen uns um diese alten Menschen mehr kümmern und mehr sie werten. Sie sind so wertvoll, sie können uns noch so viele schöne Dinge erzählen aus ihrem Lebenspool heraus. Sie haben ja 20, manchmal 30, 40 Jahre Vorsprung. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Und ich liebe ja die Länder, wie ihr alle wisst. Und, und äh, Warner Vista Social Club ist immer noch von Wim Wenders ein, ein Film, der für mich als Vorbild dient. Wie viel Respekt man alten Menschen entgegenbringen muss, damit sie wieder zusammenkommen. Da ging es um das Thema Musik. Wir werden sehr, sehr viel Musik am Bodensee haben. Das fängt um 9 Uhr an im Osten des Sees. Wir haben den See aufgeteilt in Ost und West, Nord und Süd. Am äh, östlichen, nördlichen Ufer in Nonnenhorn bei Lindau wird es eine Demo geben mit Musik. Ein bisschen ruhigere Klänge wahrscheinlich mit Rednern. Genauso in Bregenz. Da geht es ein bisschen lauter und stärker zu. Es wird auch ein bisschen länger gehen als wie nur 13 Uhr. Aber trotzdem zeigen auch hier die Österreicher Solidarität und werden ihre Demo beenden und werden um 14 Uhr in den Westen des Sees gehen, in den Überlinger See, wo sich die Kette dann schließen soll, wo wir uns erneut verbinden für die alten Menschen, für die Musiker, die Künstler, die auf der Straße auch nicht Geld verdienen haben können, für die Mutter Erde, auf die wir wandeln wollen und dann natürlich für den Frieden. Wir werden auch auf dem Weg zur Friedenskette Bodensee im Überlinger Becken ähm, werden wir auch Überlingen passieren. In Überlingen ist zum Beispiel ein Beispiel von der Rüstungsindustrie am Bodensee. Und die Menschen, die da kommen, die ein auch eins, wir wollen keine Rüstung mehr sehen. Wir wollen nicht Geld ausgeben oder dass die Regierung Geld, unser Geld, dass wir sauer und übel erarbeiten. Wir zahlen ja sehr hohe Steuern hier in Deutschland, damit die hier das Militär ähm, nochmal akquirieren mit 100 Milliarden oder dass sie plötzlich äh, Gelder verschenken in ein Land, das uns eigentlich ein bisschen fremd ist. Ja, Wir haben mit der Ukraine bislang gar nicht viel zu tun gehabt. Und plötzlich jeden Tag in den Mainstream-Medien, in den öffentlich-rechtlichen, hört man nur noch Ukraine. Und äh, ja, man sollte mehr über Deal Defense, über MTU, Dornier, Rolls-Royce, EADS reden. Über, über Firmen, die hier ganz viel Geld verdienen, mit Waffen, die Menschen töten. Also wenn ich das richtig verstanden habe, auch soll auch eure Bewegung einen klaren Gegenpol, eine klare Gegenbewegung sein, auch gegen diese Entfremdung, Vereinsamung, gerade zum Beispiel der alten Leute durch ja. die Corona-Maßnahmen in, in den Altenheimen, die nicht mehr besucht werden konnten, wegen Kindern, die nicht mehr in die Schule gehen konnten, auch dort ihre Freunde nicht mehr treffen konnten. Das ganze soziale Umfeld hat Islam gelegt worden auch halt eben Mutter Erde, die man nicht mehr besuchen kann, weil das Reisen plötzlich verboten worden ist das schwer gemacht worden ist. Man war so wie in einem großen Gefängnis, entweder daheim oder zumindest mal in seinem eigenen Land. Grenzübergänge waren schwierig gewesen. Also das heißt, ihr wolltet da einen klaren Akzent setzen. Das darf so, so nicht wiederkommen. Nie mehr wieder. Mit so einer Regierung möchten die Menschen, die jetzt an den Bodensee kommen und da stehen ganz, ganz viele Menschen hinter mir, nicht mehr weitermachen. Wir wollen einen Bundesgesundheitsminister haben, der uns Hoffnung gibt, der uns Freude gibt. Wir wollen nicht die Ärzte haben, die aus jeder Kleinigkeit einen Krebs machen und uns Medikamente, pharmazeutische Medikamente verschreiben. Wir wollen mehr und wir müssen uns mehr um uns selber kümmern. Wir sind eine Familie und wir werden als Familie nach dieser Friedenskette weiterleben ob die Regierung das möchte oder nicht. Ich meine, das sind jetzt einfache Worte, aber sie sind natürlich eine ganz klare Kampfansage an die Regierung. Und wir wollen sie am Bodensee auch nicht sehen. Wir wollen keine Rüstungsbetriebe mehr haben. Wir wollen mehr in die Eigenverantwortung gehen. Und das ist ein ganz schwieriges Konzept, weil die Menschen sind es nicht gewöhnt. Sie brauchen auch ihre Führer. Sie brauchen auch ihre Menschen, die ihnen alles vormachen. Aber die muss man ganz gezielt auswählen. Es gibt wunderbare Winnetou-Häuptlinge, ja, die das ganz toll im Griff haben, die fürs Gemeinwohl dastehen, die gibt es wirklich. Und das Geldsystem, das es jetzt gibt, das hat verloren. Geld darf kein Geld mehr machen. Das sind alles Themen, die auch im Zusammenhang mit der Friedenskette ganz klar auf den Tisch kommen. Gesunde, tolle Lebensmittel, die von den Bauern gemacht werden, die Profis sind, die wissen, wie kann man Preis-Leistung oder wie kann man für die Gesundheit oder Gewinn-Nutzen orientiert mein wohl orientiert, die besten Produkte auf den Markt bringen. Was reden die Politiker bei den Profis in ihre Werkstätten, auf ihre Traktoren, in ihre Scheunen? Was reden die da rein? Die haben doch keine Ahnung. Und das muss aufhören. Und wir fangen an mit einer neuen Gemeinschaft, mit einem Umdenken. Wir machen den Start. und ja, wenn sie wollen, nicht mit uns, dann wird es Parallelwelten geben. Die gibt es schon, die gallischen Dörfer und, und, und. Aber wir werden das mit sechs Ländern zusammen machen. Und das ist schon ein Gewicht. Am Bodensee sind sechs Länder und die haben Souveränität, die Menschen, die dort leben. Und das darf man nicht unterschätzen. Und äh, wahrscheinlich gibt es noch viel Gelegenheit, sich über diese Themen auch auszutauschen. Gerade halt eben bei dieser Bodenseefriedenskette gibt es schon ja auch viele Beiträge. Nun noch eine letzte Frage, Gary. Äh, wie kann man sich dort anmelden, wenn man dann teilnehmen möchte? Wie macht man das? Also die Friedenskette äh, bildet sich ja schon um 14 Uhr und wird um 15 Uhr 12 oder 15.15 Uhr 15 geschlossen werden. Ähm, ich habe jetzt alle Koordinatenpunkte gesammelt. Das war sehr viel Arbeit. Wir werden eine Software fertig haben nächste Woche. Und bitte habt Vertrauen, sendet uns eine E-Mail, dann habt ihr einen reservierten Platz an der Kette. Wir wollen nicht, dass irgendwelche, ja, sagen wir mal, nicht friedliche Gruppierungen in diese Kette stürmen. Also wir werden keine Extremisten Sehen wollen, die auch dort hier ihre Bühne sehen. Das wird so nicht funktionieren. Also die Kette wird keine Extremisten zeigen, aber sie wird die Menschen zeigen. Und man kann sich anmelden über die Webseite. Das ist die Friedenskette-Bodensee.de, wie sie auch damals schon vor zwei Jahren war und hieß. Und äh, wir haben ganz viele Untergruppen und wir werden für die Kinder Luftballons verschenken. Wir werden Bratwürste verschenken. Wir werden Piloten in der Luft haben, die dieses schöne Szenarium wie ein Feuerwerk, der Rauch der Griller von tausenden Grillfeuern, hoffe ich, schwärme ich, träume ich. Dann wird es noch weitergehen nach der Kette, was sehr schön ist, was Menschen unheimlich stark macht. Wir werden eine Prozession machen, weil die Kirchen haben auch ihre Schäfchen verloren. ja, Die sind zu Schlafschafen geworden zum Teil und die, die es nicht sind, die sind sowieso schon lange aus der Kirche raus. Aber wir wollen die Gottesvertreter, gläubige Menschen und Menschen, die diese Menschen auch anführen, sehen. Wir werden eine Prozession machen nach Beendigung der Kette vom Fährehafen in Konstanz bis zum Konstanzer Trichter. Und dieser Trichter ist was Besonderes. Das Wasser, das aus dem Bodensee kommt, konzentriert sich auf den Rhein und geht 1568 Kilometer weiter und wird unseren Gesang. Wir wollen dort gemeinsam singen, ein Friedensmantra. Die kleine weiße Friedenstaube wahrscheinlich, die damals die Ostdeutschen bewegt hat als Kinder Lied, wir werden hier Stärke zeigen dadurch, dass wir nicht Waffen haben, sondern dass wir singen, dass wir Menschen sind. Und ich glaube, diese Botschaft an einem ganz besonderen Tag, weil es ist auch der Geburtstag von Mahatma Gandhi, diese Botschaft nach außen wird die ganze Welt sehen. Und sie werden begreifen, dass nur das die Lösung ist. Denn nur wer im Frieden ist, kann lieben und nur wer liebt, kann weitergeben. Weitergeben heißt auch, dass die Existenz unserer Menschheit und ich wage zu behaupten, die Erde verträgt auch 15 Milliarden Menschen oder 20 Milliarden Menschen, dass es mit uns Menschen weitergeht. Aber nicht durch Reduzierung, durch Militärmaßnahmen oder auch durch eine Impfung. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen selbstbestimmt als Menschen die Natur im Mittelpunkt sehen, die uns Kraft gibt. Und dann kann, können uns diese sechs Regierungen gerne haben. Sie können uns lieben. Das dürfen sie und das wollen wir. Also wird dieses Friedensfest auch ein sehr starker ein Freudenfest sein, etwas Visionäres, wie man die Zukunft positiv zusammengestalten kann. Nach dem gemeinsamen Singen, wir haben eine Bühne und das ist auch Solidarität in Kreuzlingen, also im Schweizer Teil der Stadt Konstanz, werden wir ein Musikfestival starten um 19 Uhr bis spät in die Nacht hinein und da geht es auch wenn es wieder geframt und kritisiert wird, da geht es darum, uns Freude zu machen, uns zu stärken. Das Singen, das haben schon die Spartaner gemacht. Und die Freude, die Menschen, die glücklich sind, können jeden bösen Teufel vertreiben. Ja, und Deswegen, bitte kommt alle, zeigt mal dieses Mal Gemeinsamkeit, wie auch schon damals, aber vielleicht noch ein bisschen stärker. Nehmt vor allem eure Kinder, eure alten Menschen mit, eure Haustiere, die sind hier willkommen. Sie haben den See und Ihr werdet nur friedliche Menschen sehen, ich bin mir dessen ganz sicher. Ich sage dir vielen Dank für dieses Interview und wir, wir freuen uns an dich, bald wieder sehen zu dürfen. Vielen Dank und ich erinnere mich auch immer gern an den Film, den ihr damals gemacht habt. Also Hut ab, ich mache ja selber Filme seit über 20 Jahren. Er begeistert mich nach wie vor, wie die Vögel weggeflogen sind, wie der, wie der liebe Gott mit uns war. Und dieses Jahr ist auch Mahatma Gandhi am 2.10., unser Führer in dieser friedlichen Revolution für eine bessere Welt, für andere Regierungsformen, so soll es sein. Danke. An diesem Wochenende wollten sich am Samstag, dem 3. Oktober 2020, Menschen aus allen Ländern Europas und der Welt miteinander zu einer Friedensmenschenkette rund um den Bodensee verbinden. Symbolisch für das Eintreten für Frieden, Freiheit und Wahrheit. Dieser Tag war von erstaunlichen Erscheinungen begleitet. Er begann morgens um 8 Uhr mit einem herrlichen Regenbogen über dem Bodensee. Ein imposantes Naturereignis, so als wollte der Himmel die friedlichen Absichten der vielen angereisten Menschen bestätigen und sein Wohlwollen ausdrücken. Während des Vormittags in Strömen regnete, riss am frühen Nachmittag die Wolkendecke auf und genau zum offiziellen Start der Friedenskette brach die Sonne durch. Sie ließ die drei Länder um den Bodensee, gemäß dem von allen Menschen gesungenen Mantra »Ich sehe die Welt im Frieden« mit ihren Strahlen in friedvollem, warmen Licht erscheinen. Doch damit nicht genug. Während sich auf der Schweizer Bodenseeseite mittags die zunächst recht wenigen Schweizer Teilnehmer an der Friedenskette suchten, peu à peu auch fanden und sich zu einer Kette zu formieren begannen, flog vor ihren Augen ein Schwarm von Enten, einen herrlichen Formationsflug. So wie sich die Tiere instinktiv finden und ein wunderbares Ganzes bilden, so finden sich intuitiv und offensichtlich auch unter himmlischer Regie die auf Frieden ausgerichteten Menschen.